Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dishonored. Nach diesem abrupten Ende letzter Folge äh, muss ich mich auch noch entschuldigen für. Tut mir leid. Ähm... Lag daran... Okay. Ähm, lag daran, dass mein... Spiel abgekackt ist. Möglicherweise wirklich zum Ende des Spiels. Dass ich meine ähm dass ich eh auf eine, äh, mich verabschieden wollte und mich ähm, auf einen Wenden Trotzdem ist die Folge jetzt ein bisschen abgehackt, was mir leid tut, aber eben nicht änderbar ist. Ich bin gerade am überlegen, wie ich da jetzt am geschicktesten bekomme. Ich mach mal so. Wie geht das? Was? Die Lichtwand? Ist das wohl kein du ich Was ist mit meinem Aim los? Das ist einfach nicht da. Das? Boah, das wird mir gerade ein bisschen schwunger Oh nice gefällt mir das. Und? Noch ein Artefakt. Noch ein Artefakt. Okay, nice. Dann muss ich mal das dann nochmal aus und drücke R. Zum Abendessen. Komm, meine kleinen Vögelchen. Kommt her. Die Lumpengräfin tut euch nichts. Hast du ihn gesehen? Den ertrinnen. Ja, hier bin ich. Ist wohl nicht so einfach, die Lumpengräfin loszuwerden, oder? Sie müssen sie also nicht töten. Sie kennt den Outsider. Interessant, interessant. Ich vertraue ihr jetzt einfach mal. So schlachte ich sie jetzt einmal nicht ab. So wie ihr letztes Mal, als ich sie getroffen habe. Als ich sie gewürgt habe. Okay. Hör auf, meinen Kragen zu richten, Mama. Der Ball beginnt bald. Ist mein Haar seidig genug? Er ist bestimmt auch da. Lieber Daniel, ich habe einen Posten als Geologin bei der Horizon Trading Company in Serkorn aus angenommen. Bald schon werden wir unsere, ersten erste, unsere erste Studie direkt südlich von Kanaka beginnen. Wartet nicht zu lange mit deiner Abreise, denn ich habe gerüchteweise gehört, dass die Leute die Ausreise aus der Stadt verboten wird. Warten Kanaka auf mich. In Liebe, deine Alice. Okay, den hat wohl auch erwischt. Oder vielleicht hat auch die Lumpengreifen da ein bisschen nach. Na, weiß man nicht mehr Es hm. kann auch nicht sein, dass ich jetzt wirklich diese Lichtwand da passieren muss. Das wäre noch nicht sehr uncool. Ähm. Was ich jetzt aber nochmal nachgucken will, zu Plankengräfin. Kleine Vögelchen, ich habe Futter für euch. Okay, hier gibt anschließend für die Golden Cat. Sehr ja nämlich tun nice alles gewesen, umbau zu sein. Okay. Dann müssen wir also wirklich diese blöde Lichtwand passieren. So, ah, ich gucke jetzt mal nochmal Ach, stimmt. Kommt eigentlich auch? Flammkrieg. Woher hat eine Pennerin wie du das Elixier? Wir sind seit einer Woche auf halber Ration. Ich will mir nicht die Seuche holen. Her damit. Nein. Ich brauche es für meinen Jungen, damit er nicht krank wird Was ah. Nein. Also. Danke, Sir, vielen Dank Sie haben mich gerettet Wie kann ich Ihnen danken? Ich habe nichts Kein Ding Moment, nehmen Sie dies Das ist der Hintertürschlüssel zu Bantings Haus Dem Kunstcenter an der Hauptstraße Ich habe für ihn gearbeitet Vor der Seuche Er hat alle Diener entlassen, aber wohnt noch immer dort Vielleicht hofft er, etwas aus seinem Tresor verkaufen zu können. Ich weiß nicht, was dort noch ist, aber mehr kann ich nicht anbieten. Nehmen Sie ihn. Das ist natürlich jetzt super verlockend. Captain. Ach Mann, Alter, man wird immer nicht mehr gescheucht. Von Danburg. Alle Personen mit Informationen zum Tod des Oberaufsehers ja, müssen sich augenblicklich zur Befragung der Stadtwache wählen. In dieser Zeit der spirituellen Krise haben die Aufseher das Festball der bemalten Kessel ausgerufen. Bis. Ein, hat, möge der Geist das das sich der so. Dann haben wir das jetzt auch mal elegant gelöst ich das zu sagen da und mal gucken ob hier irgendwo etwas schönes ist und ja es ist etwas schönes Eine Pistole gut dann haben wir genug Munition für und dann walken wir hier einmal ganz genau ist ja sonst nichts zu holen noch ein Artefakt, gebt dir kleine Boni wenn sie im Tagebuch rausgerüstet sind, rüste das Herz aus, um ihn zu suchen. Okay. Das Golden Cat. Die Umgebung, durch die du dich vielleicht, äh, ja gut, das weiß ich ja jetzt wahrscheinlich ein bisschen. Verlockend. Ähm, ich gucke erstmal wo die andere Krone ist. Gut, die ist da dran. holen wir uns auf jeden Fall diese hier. Gut, dazu reicht unsere Teleportfähigkeit also nicht aus. Das ja, ein geiles. Okay. Ich hab schon gedacht, ich wäre verentdeckt worden. Das wäre sehr ungünstig. Und hier ist unsere Rune, die wir haben wollten. Okay. Die Ratten sind Beweis genutzt. Sind immer noch nur Ratten. Nur Ratten. Die nagen einen Körper in Sekunden bis auf die Knochen. Ähm. Die kommen vom Kontinent. Ich habe einen Cousin, einen Händler, der dort solche und noch schlimmere Dinge gibt. So. Wir machen es uns jetzt mal ein bisschen einfacher. So, ich bin nicht geschlichen gewesen. Ja, es war nur der Wind. Alle mir. So. Installieren. Warte, ich mach mal den da hier noch auf. Ich hab' wieder mit dem netten Mädchen gesprochen. Ich hab' dir von ihr erzählt. ich weiß schon, dass du in der Golden Cake bist, oder? Ja, aber bei ihr ist das anders. Sie mag mich wirklich. Ha, du Idiot. Sie mag dein Geld, nicht dich. Bist ja bloß eifersüchtig. Einmal. Okay. Da ist wohl jemand verliebt. Warte, ich kann mal da vorne noch reingucken. Ui. Die Pendletons sind hier. Du solltest auf deinem Posten sein. Na los, du solltest auf deinem Posten sein. Dafür kannst du entlassen werden. Unglaublich. Ich bin Oh, was auf. Okay, das war jetzt nicht, nicht so cool. Nacht da drin sein. Mehr soll für uns, auch wenn es mehr wäre, wenn sie nicht für Prostituierte ausgeben würden. Mein Cousin arbeitet in der Mine. Die Sklaven haben sehr tief gegraben. So tief, dass sie reihenweise an Erschöpfung... Gasen ja, sterben, aber das Silber ist fast abgebaut. Was werden Sie damit machen? So wie es aussieht, spielen und trinken, bis alles weg ist und dann in den Fluss springen. So, da ist jetzt die Möglichkeit. Oh, oh, einmal... Ja. Ganz genau. Sie besagen, dass die Konservativen ja. drei zusätzliche Stimmen erhalten. Aber nicht im Monat des Holzes. Ach, wirklich? Woher weißt du denn, was? Ähm, ja, Denken Sie, ich das war das als Kurtisane geboren, Lord Penny? Nein, ich war eine Schreiberin bei Lord Estermas. Was ist dem alten Estermann zugestoßen? Die Ratten. Ein alter Abwasserkanal unter seinem Parlamentsbüro. Eines Tages gab es eine Überschwemmung und die Ratten kamen. Die anderen Leute schlossen ihn ein, um sich selbst zu retten. Er schrie stundenlang. Er ist um aber sie wissen nicht. Sorge, ich finde dich schon noch. Okay, das. Ich glaube, ich weiß, dass wir die Achten nutzen. Tee, um einen Trank zu trinken. Ja, ja. Achso, hier kommen wir also auch nicht rein. Na ja, gut. Ich mir gehofft, dass wir die Achten sind, dass man die hier auch für irgendwas nutzen kann. Aber anscheinend ist das nicht der Fall. Ja, das natürlich schön. dann wäre das schon von heftiger Coolness. So ist aber die Frage: gibt es denn noch eine Und, äh, oh, yes. Muss ich das jetzt einfach mal ausprobieren? Das geht also nicht. oder wenn man eben nur da hingekommen ist der golden Cat erforderlich ja okay ich würde sagen das war's dann mit der folge hier nächste folge werden wir dann gucken wie wir da reinkommen und bis dann tschüss This is all of music.